Helene Fischer, 37, feiert ihr großes Comeback bei RTL. Das ist kein Zufall. Alles deutet auf ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, 40, bei DSDS hin. Helene Fischer plant einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag am heutigen 5. August gigantisches. Das Musikvideo zu ihrem Comeback-Duett, Vamos Amate, mit Weltstar Luis von Sie feiert am 6. August ab 18.38 Uhr Premiere auf allen Sendern der Mediengruppe RTL. Los geht's bei RTL, kurz darauf folgen Vox, RTL Plus, VoxUp und NTV, später folgen noch RTL Nitro und Super RTL. Ab 18.45 Uhr ist der Song auch auf YouTube zu hören. Bereits vorab veröffentlichte Helene Fischer einen kleinen Soundschnipsel aus Vamos Amate. Mindestens so spektakulär wie Helene Fischers Videopremiere ist die Tatsache, dass der Schlagerstar hierfür mit RTL zusammenarbeitet. Immerhin ist das ZDF eigentlich mit der Helene Fischer Show ihr Stammsender. Bahnt sich hier womöglich eine weitere Sensation an? Bald mit Florian Silbereisen bei DSDS wieder vereint? Denn Florian Silbereisen, mit dem Helene Fischer über zehn Jahre das Traumpaar des deutschen Schlagers, war, ist seit einigen Wochen als neuer DSDS-Chefjuror das zukünftige Aushängeschild von RTL. Selbst an seinem 40. Geburtstag am 4. August saß der Sänger und Moderator hinter dem Jurypult und gönnte sich nur eine Kleinigkeit zu seinem Ehrentag. Dass jetzt auch Helene Fischer mit dem Sender kooperiert, scheint darauf hinauszulaufen dass es bald ein Wiedersehen von Helene Fischer und Florian Silbereisen bei DSDS gibt. Womöglich sitzen die beiden in einer der kommenden Staffel sogar gemeinsam hinter dem DSDS-Jurypult. Vorher ist aber auch ein anderer Auftritt vorstellbar. 2013 holte Dieter Bohlen etwa Andrea Berg als Gastjurorin in eine der Live-Shows. Holt der neue DSDS-Juror Florian Silbereisen Helene Fischer vielleicht in einer ähnlichen Rolle in die Castingshow? Gut möglich. Ganz neu ist DSDS für Helene Fischer nicht. Die Schlagerdiva war bereits 2017 in einem Video zu sehen, mit dem sie ihre ehemalige Background-Sängerin und DSDS-Teilnehmerin Maria Voskania unterstützte. Einem dauerhaften Platz bei DSDS steht Helene Fischer momentan also nichts mehr im Wege. Helene Fischer. Entscheidung aus Liebe. Es sind Fragen, die in den letzten Monaten immer wieder durch die Köpfe kreisten. Doch nun ist klar. Die Sängerin steht nicht mehr zwischen den Stühlen, zwischen den Männern. Sie hat eine Entscheidung gefällt, aus Liebe. Unser Weg ist vorbestimmt. Deshalb verlasse ich mich oft auf mein Bauchgefühl, verriet Helene selbst einmal. Und auch in diesem Fall hat ihr Bauchgefühl gesagt, welcher der richtige Weg für sie ist. Ihr Herz gehört nur einem Mann. Thomas. Ja, solch eine klare Entscheidung zu fällen, das ist nie einfach. Besonders wenn man jemanden damit verletzen kann und sich immer wieder fragen muss, wie es dieser Person nun geht. Wie Flori Helenes endgültige Entscheidung wohl aufgefasst hat. Vermutlich konnte er es zu Beginn gar nicht richtig fassen. Schließlich verbindet ihn und Helene trotz ihrer Trennung 2018 nach zehn gemeinsamen Jahren noch immer so vieles. Bei Helene und mir geht kein Blatt dazwischen, schwärmt Flori von ihr. Und sie sagt zu ihrem Verflossenen, ich bin so dankbar. Dich weiterhin als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben. Doch nicht als Liebhaber, sondern als besonderen Freund. Flori selbst wird diese Entscheidung akzeptiert haben. Schließlich will er für Helene nur das Beste. Und das ist nun mal, so sagt es ihr Bauchgefühl, sich mit ihrem Thomas ein wundervolles Leben aufzubauen. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wollen die beiden in ihr Haus am Ammersee ziehen und dort in ihre Zukunft starten. Was die beiden erwarten wird? So genau wissen sie es vermutlich selbst noch nicht. Ich bin im Moment in einer Situation, wo ich alles, was kommt, annehme und dann sozusagen einfach auf der Welle reite, erklärte Helene einmal. Doch eines ist klar. Thomas ist der Mann, mit dem sie sich alles vorstellen kann. Helene sagte selbst, ich möchte eine Familie gründen. Es könnte keine bessere Basis dafür geben als die Liebe zwischen ihr und Thomas. Denn die beiden haben so viele Gemeinsamkeiten. Genau wie die Sängerin ist Thomas ein echter Familienmensch. Auch die hessischen Wurzeln verbinden sie. Als Helene, aufgewachsen in Wöllstein, Rheinhessen. Das erste Mal mit Thomas, geboren in Eppertzhausen, bei Darmstadt. Hesse babbelte, sprudelten die Gefühle nur so über. Da ist mir das Herz aufgegangen, erinnert er sich. Natürlich vereint sie auch die Leidenschaft für den Sport. Mein Vater ist auch sehr sportbegeistert und hat mir das, glaube ich, nahegebracht, in meiner frühen Kindheit schon, verrät Helene. Thomas wurde das sportliche Talent ebenfalls in die Wiege gelegt, er stammt aus einer Turnerfamilie. Bevor er Luftakrobat wurde, war er Turner auf Bundesliganiveau. Die Liebe zu Akrobatik und Nervenkitzel, sie führte Helene und Thomas schließlich zusammen. Denn er wurde damals als Luftartist für ihre Tour engagiert und gemeinsam führten die Sängerin und der Sportler Kunststücke in schwindelerregender Höhe auf. Helenes Halt und Sicherheit war er während der Bühnenauftritte, und das ist er bis heute in so vielen Momenten. Denn in ihrer gut zweijährigen Beziehung haben Helene und Thomas schon einiges erlebt. Da gab es die schönen Momente, wie die Reisen nach Afrika und Österreich, aber auch die schweren Zeiten. Wie Helenes erweiterte Karrierepause aufgrund der Corona-Krise und die Probleme beim gemeinsamen Hausbau, neue Post berichtete. Ob es nun Ärger mit den Nachbarn gab oder Verzögerungen beim Bauprozess, Thomas behielt stets einen kühlen Kopf. Auch in Phasen, in denen nicht alles glatt läuft, weiß die Sängerin nun, dass sie ihrem Partner vertrauen kann. Immer wieder schaut Thomas auf der Baustelle am Ammersee nach dem Rechten, bespricht sich mit den Arbeitern und behält alles im Blick. Diese Tatkraft ist eine Eigenschaft, die Helene an ihrem Liebsten schätzt. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll, er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben, glaube ich, auch ganz leicht machen wird, schwärmt sie verliebt. Die Entscheidung, die sie aus tiefstem Herzen getroffen hat, sie fühlt sich genau richtig an.